dann ähm, können Kinder sich eben wirklich zu ihrem vollen Potenzial entwickeln. Und das wird heute im Moment nicht berücksichtigt. Und da ist so eine, eine Doppelbödigkeit drin, dass, die, dass so getan wird, als wäre die Art und Weise, wie die Kinder im Moment aufwachsen, nämlich ähm, recht auf Krippe ab Geburt so ungefähr und ähm, mit einem Jahr aber dann wirklich spätestens äh, in eine Krippe und äh, mit drei Jahren also dann aber wirklich aller aller spätestens in den Kindergarten und natürlich mit sechs Jahren dann in die Schule. Wir wissen das nicht. Also wir versuchen auch in in unserem Zusammenleben, also beispielsweise in der Familie immer so einen Zustand zu erreichen, wo alles einigermaßen passt. so und nun sind die Leute ja sehr unterschiedlich und darüber kann man nachher noch ein bisschen reden, warum die so, so unterschiedlich sind. Aber da, da hat man manchmal das Gefühl, das passt einfach doch überhaupt nicht. Und je schlechter es passt, desto mehr brauchen die Leute dann. Also eine Familie, in der sozusagen nichts richtig läuft, in der sie sich alle in den Haaren liegen, die verbraucht auch sehr viel und die muss sich dann immer zu was gönnen, damit sie überhaupt mal wieder ein bisschen Zeit füreinander haben. Und dann müssen sie ein großes Haus haben und ein dickes Auto und was nicht noch alles. Und dann soll das dadurch passend gemacht werden, aber in Wirklichkeit wird nur ein Haufen Energie verbraucht. Sie mhm. leben in einer fertigen Struktur, haben zwar nichts zu sagen, aber... Äh, kriegen immer gesagt was ist und das wird sozusagen im hirn verankert als lösung so muss ja. es sein ja, ja. so und wenn du denen plötzlich wenn du die in die freiheit entlässt wo sie selber verantwortung für sich selbst übernehmen sollen wo sie selber bestimmen sollen was und wofür sie arbeiten dann funktioniert das nicht ich habe mit schulen gesprochen es gibt ja schulen das sogenannte freie schulen ja. die diese ganzen zensuren und das alles abschaffen und da war ich dann auch ein bisschen überrascht die haben mir gesagt bis ein Schüler, also wenn jetzt ein Schüler bei denen ankommt in dieser Schule, der war ja schon auf einer anderen gewesen vorher, mhm. wo er gescheitert ist, und dann kommt er bei denen in dieser freien Schule an, wo das Lernen plötzlich freiwillig ist, dann sagen die, bis der das los ist, was er als die Art Datenautobahn los ist, die er in der anderen mhm. Schule angelegt hat. Das dauert fast genauso lange, wie er in der anderen Schule gewesen ist. Wenn der ja. drei Jahre oder wenn der fünf Jahre in der anderen Schule ist, kann es mhm. fünf Jahre dauern, bis er endlich wieder lebendig wird. Ja, ja, ja. Aber ich meine, dieses Konsumentenverhalten haben wir doch wahrscheinlich beide auch erlebt äh, in der Hochschule. Da ist es doch auch nicht anders. Da haben wir doch die auch Hochschule setzt das ja nur fort. Im, im Grunde genommen muss man sagen, die Hochschule äh, züchtet das ja regelrecht, ja. Weil, weil sie von den Schulen verlangt, äh, diese Auswahlverfahren nach diesen ja. Kriterien durchzuführen. Wo naja, dann genau. Numerus sich dann bewahr, sozusagen über den Numerus Clausus festgelegt wird, wer jetzt Medizin studieren darf. Und ich habe ja Medizinstudenten immer wieder mal gefragt, als ich Eben. dann auch an der Uni war, warum sie Mediziner werden wollen. Und dann haben die, die, haben die ja, da waren nicht wenige dabei, die haben gesagt, ich hatte doch 1,0. Ja, ja. Äh, hoffentlich bleibe ich bei den Ärzten verschont von den Ärzten. <lacht> man kann man nur hoffen, dass man so einem nicht um das Messer kommt. <lacht>